Herzlich willkommen auf der Seite der Businessplanagentur. Wenn Sie einen Businessplan schreiben wollen oder müssen und Ihnen fehlt die Zeit, die Kenntnisse oder die Vorlagen, dann sind Sie bei uns absolut an der richtigen Stelle. Unser Team mit über 30 Beratern hilft seit über 20 Jahren Menschen bundesweit dabei, Ihren Businessplan fertigzustellen. Und zwar egal, ob der zur Bank geht, zu den Ämtern, zu Investoren oder einfach nur für sich selbst geschrieben werden soll. Aus den Erfahrungen von mehreren tausend Plänen, bei deren Unterstützung wir begleitet haben, wissen wir, worauf es tatsächlich ankommt und dass ein Businessplan nicht überall eingereicht werden kann. Es ist erheblich zu wissen, wer der Adressat ist. Ist es eine Agentur? Ist es eine Bank? Ist es ein Investor oder vielleicht nur der Vermieter? Auch ist entscheidend, ob es ein junges Unternehmen ist, oder ein Bestandsunternehmen ist, oder ein Unternehmen, was gerade gegründet wird. Denn die einen haben eine Vergangenheit, die integriert werden müssen, die anderen haben nur eine Zukunftsplanung. Wir von der Businessplanagentur wissen ganz genau, worauf es ankommt, wenn dieser Businessplan auch funktionieren soll, überzeugen soll, entsprechende Vorhabenanträge auch bewilligt werden soll. Deshalb lade ich Sie heute ein, Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Buchen Sie am besten jetzt gleich unten auf dem Kalender Ihr kostenfreies Erstgespräch. Nach einem kurzen Erstinterview werden wir ein persönliches, individuelles Angebot für Sie erstellen, sodass Sie wissen, in welcher Zeit, unter welchen Rahmenbedingungen wir Teil der Lösung sein können, sodass Sie bald schon Ihren Businessplan in den Händen halten, der überzeugt.